Ja, das, ich guck es sind nicht genug Plätze da. Na, ja. Oh, <lacht> so also, Ja, alle Heute liegen wir es. Heute wir es im Ring von anderen Menschen. <lacht> Tipp Nummer 1 Verratet hey, Lera, immer wo sie sind da hey, Lera, da ja. Nee. Kommt raus, fahrt, Ruf, ey. Euro, <lacht> da da Komm, da raus der Komm, da so schnell mit Junge Dame zu kommen. Wir haben heute den lieben, ähm, ja, ich schreibe es mal an hier, Michael Myers. Leider <lacht> heißt Michael Audrey Myers. Also bitte mach es richtig. Gut. Oh, Und sei ruhig, ist ihr Vortrag. Genau. Also er liebt es zu stalken, <lacht> trägt eine weiße Maske und dann noch diese, ähm, ja, das, ähm, ja, diesen blauen Ort. Also, hätte er rausgucken können. Ja. Das war mein großer Vortrag. Jetzt mich dann wieder. Ich bin komplett durch von dir, weit Das wird beim Elterngespräch ganz lustige Gesprächsthemen geben. Jo, dann erzählen Sie uns unsere, unsere Strategie für heute. Also, unsere Strategie ist. Was ist mit deinem PowerPoint hier? Nicht ganz dumm. Wir sind hier. <lacht> der Killer ist da. Und wenn der Killer von da. Der da ist, ich habe halt noch keine Vorwarnung, ne? Sonst bleiben wir hier dümm stehen und hoffen, dass wir hier mal Wir kommen, das ist ein verdammt Druckerlss. <lacht> <lacht> sonst fehlt den Ball Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was. Was weißt du denn? Oh. weiß. Also ich bin ganz stolz auf dich. Das ist Mehr schon. hat einen Raben. Nee, hält halt ab. Unartige Brühe. Ja, komm zurück, näher. du unartige Sau. Steh. Komm der, so du schuldig Pierfish. What? Ah, Nein, komm er kommt, da Er kommt, er kommt. Komm Trommel, komm Trommel. Er kommt, er jetzt reinkommen. Ihr müsst ihn er gesehen haben. Er stalkt uns. Komm, oh ja, ja, ist so. Du musst zwei drücken, damit er reinkommen kann. Komm. Hallo. Komm mit sie! Ja, hat mit dem Teamkasten. Komm weiter, du Wir begrüße unseren Kasten das ist, so Zeit, ne? ja. Gast, das ist äh, Mrs. Jetzt <lacht> <lacht> ja, <lacht> <Gäste. lacht> denn äh, Mrs. Nee, Tafel. Ab an die Tafel, Herr Lehrer. <lacht> Tafel. Wir sind schon der jetzt sind wir unter Mrs. Starkstock an derselben Stelle. Ja, weiß eben nicht, was <lacht> er tun soll. Oh Gott. Er wirklich? Nein, er hat den das Nein, oh. ich bin in Schrein! Ich bin in Schrein! Ich Nein! Das ist ein ganz nein, normales Verhalten, liebe Kinder! Nein, <lacht> nein, nein <lacht> die werden <mehr daran> auch erwirkt! <lacht> die Überraschungsgast! Also, Rage trägt dich an und jammert jetzt so rum! <lacht> Sei doch lieber ruhig, lebensweit! Der Überraschungsgast ist böse! Ja. Der Überraschungsgast weiß mehr wie er, der Sau. Das ist bei der Ex-Schüler, der hat zumindest wackelnd ernst. Seine seiner Schüler. Wunderschöne Aussicht. <lacht> so werdet ihr also, getötet und ich muss hier rumliegen. Also, Mann, jetzt, wir, jetzt, verdammt nochmal, guckt doch nicht den, den, verdammt, den verdammten Hinter. So, gehöre. Habt ihr schon immer gesagt, man guckt hier rauf und hinter der anderen Leute. Entweder man jetzt direkt gefallen. ins Arschloch, nee. In oder man folgen, Komm, nicht. Von dem, wie ich schon also, rumliege. Alter, also, wo häng ich denn und wo seid ihr denn? So geh ins Schrank, geh ins Schrank, geh ins Schrank! Hat. Zu spät. Ah, schon wieder so eine schöne Aussicht. Ich mach die ganzen Screenshots. Oh ah, shit. Yo.